Nicht also ich so. So, zur Eröffnung des Wettkampfes, ihr wisst das, ich kann hier alles so brust schauen. Stress, Ach, will er nicht Halt! <lacht> oh, oh, also, ja. ja. Ich Teil. Auszeichnung! Erster Platz! Herbstschießen In! Axel Balmer! Achso, wer noch kein Abzeichen hat, muss ich noch melden. Ähm, Mannschaft, Event 16, zweiter Platz, Gesamtwertung. Wir fehlen alle Urkunden. Arme Weniger. Axel Paulmann. Ich bin noch hier. Nee, du warst noch nie da zurück. Du weißt schon gar nicht, wo du bist. Bist du da? So, die dritte. Ich bin jetzt kurz unter 2 Minuten. Michael Engel, unser Mannschaftskamerad ist während des Schießens, also während des <lacht> Wettkampfes äh, durchgeführt Entschuldigung, äh, verstorben und wir haben den Wettkampf viermal beendet. Wollen Sie zu Ende machen? Danke. Richtige Frauen, zählen noch als Männer. Ich möchte bitte, dass du jetzt sagst, dass ich dritte gerungen bin, aber keine Rolle gekriegt habe. Ach du scheint, also ich habe keine Urkunde. Ja, sie ist aus drinnen geworden, auch durch einen unglücklichen Umstand. Sie hat nämlich geheiratet. Hat sie keine Urkunde. Oh, Unglücklicher Umstand. <lacht> <lacht> okay. <lacht> okay. Also durch den glücklichen Umstand, dass sie geheiratet hat, hat sie keine Urkunde. So, ja, beim Schießen bitte auf achten, wo Feuerlinie. So. Schlecht vielleicht auf der Stelle. Also Was? laden. Auch wenn da für nicht aufgepasst. Und ich bin das so, nee, Mensch, nicht If hm. ja. so, you Feuer halt, Waffen zur Durchsicht! Was du mir da nochmal ansagen müsst, äh, die Waffen mit denen man schießt, vor allem wenn du mehr habt, ne? Das ist schon heute aufsteig. So, zur Trefferaufnahme! Arsch! Ja, also gleich kommt Granatwerferfeuer hinlegen, kriechen. Ja, ähm, ach so, wer bei der Lehranweisung nicht aufgepasst hat oder es nie mehr weiß, da liegt die Dienstvorschrift, da können wir reingucken, was die Kommandos heißen. Auch bitte hier liegen lassen. Ja, ja, ja, ja, Proben wird ja, Ich mir das einmal. Ah. Ich F, an, ja. Mhm. Mhm. Das glaub ich habe nie gesehen. Ich nie gesehen. Ich es nicht Stift, wo wir einen Namen draufschreiben können, sind oh, war das? Sandro. Sandro. Sandro. Sandro. Sandro. Sandro. Sandro. Sandro. Wir gehen weiter. Ach so, das war's Er hat jetzt den Hebel geprägt, dann in der doch nach Hause. machen Sie Äh, warte mal zur so, Treibaufnahme. Äh, Frank, hast heißt, du mal selber einen tollen. Der Letzte. Oh, sonst Hm? Nicht mehr oh. Sicherheit! Die ersten 7 Füße waren top und dann hast du abgetan. Das verstehe ich gar nicht, ich habe es genau so So, Keine Kondition. Ach, oh, ich schließe du mehr. Deine wir hast du den Stift einstecken zu hören? Stift einstecken? Stift Einstecken, dann Tasche, dann Riesentasche. Ne, das kannst ich nehme doch Ja. Die nicht ich muss nur dran denken. Hast du mal noch einen roten? Ja, Also gut. Du zählst, ich bin also gut wie die anderen. So, Mann,